Hätten Sie auch gerne mal manchmal so ein paar kleine Tipps, womit Sie Ihren Stress sofort in den Griff kriegen würden? Heute bekommen Sie von mir die fünf besten und wertvollsten Tipps, wie Sie Ihren Stress sofort in den Griff kriegen. Nach dem kleinen Intro geht es sofort los. Wir kennen das ja alle, ne? man ist so richtig drin im wunderbarsten Alltagstrubel. Und wir spüren regelrecht, wie das Adrenalin und das Cortisol sich bei uns aufbauen und irgendwie kommen wir da aber partout nicht runter. Was also tun? Der erste Tipp ist wirklich mal die äußeren Umstände zu prüfen und eventuell zu modellieren. Das sage ich auch ganz bewusst so. Es gibt ganz viele Coaches und Trainer, die dann sagen äh, beispielsweise, wenn die äußeren Umstände so sind, dass du sie nicht ändern kannst, dann akzeptiere sie einfach. Wenn sie so sind, dass du sie ändern kannst, dann ändere sie. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Ich finde gerade so bei den Umständen, die man nicht verändern kann, ist das Akzeptieren doch schwerer. Es ist immer leicht gesagt, dann nimm es halt so hin. Und natürlich ja, könnte ich mich hinstellen und sagen, na gut, es ist jetzt so, wie es ist. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, mich darüber zu ärgern. Oder aber es einfach so hinzunehmen, wie es ist und es einfach abzuarbeiten. Wer das hinkriegt, super. Dann tatsächlich einfach mal darüber nachdenken, gibt es hier etwas, was sich ändern kann, dann ändere ich es oder aber ich akzeptiere es so. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die das mit dem Akzeptieren nicht so gut hinbekommen. Ne? Die sagen, na toll, es wurmt mich aber, es ärgert mich maßlos. Und dann mein kleiner Tipp hier an diesem Rande, versuchen Sie das Positive drin zu finden. Oh, wenn Sie sagen, super, was soll ich denn daran positiv finden, ich finde es ja nun gerade doof, deswegen ärgert es mich ja so. Was ich damit einfach bei Ihnen erreichen möchte, ist, dass Sie anfangen, nach den positiven Dingen zu suchen. Es gibt nämlich in allem etwas Positives. Selbst wenn dann nur der Grund da ist, von wegen, naja, dann ist es erledigt. Oder aber meinetwegen, Sie sind im Stress, weil Sie jetzt noch, keine Ahnung, Ihre Kinder nach der Arbeit dringend schnell von der Arbeit abholen müssen. Dann haben Sie im Vordergrund immer dieses, ich muss mich jetzt beeilen, ich muss dahin. Wenn Sie dann aber vielleicht darüber nachdenken, wie schön es ist, Ihre Kinder dann im Empfang zu nehmen, weil die sich freuen, sie zu sehen, oder vielleicht einen Schnack mit einer anderen Mutter zu führen oder mit einem anderen Vater zu führen, oder aber durch die Kinder nochmal so ein bisschen an die frische Luft zu kommen, dann kriegt das andere schon eine ganz andere Qualität und die können wir dann besser akzeptieren. Oder meinetwegen, ich muss mich jetzt beeilen, dass ich nach meinem Job nochmal schnell einkaufen gehe, weil wir sonst nichts zu essen im Haus haben. Ja, da kann man sich jetzt drüber ärgern und vielleicht auch über die Schlange im Supermarkt. Man kann aber auch schauen, wie kann ich das für mich tatsächlich in etwas Positives umwandeln. Also was könnte jetzt schön daran dran sein? Vielleicht mal zu überlegen, ich kann ja mal was ganz anderes kochen. Also welche Zutaten kann ich dafür finden? Oder wenn Sie in der Schlange stehen, sich ein Späßchen draus zu machen. Mal die Leute zu beobachten, mal zu schauen, was haben die denn so eingekauft? Und dadurch auch ihre Gedanken nochmal in eine ganz andere Richtung zu lenken, die sie dann wiederum so aus dieser Stressspirale rausholt. Also mein erster Tipp ist, äußere Umstände erkennen, überlegen, kann ich was verändern? Nehmen wir was einkaufen, kann ich vielleicht meinen Mann schicken oder meine Freundin oder wen auch immer. Oder aber zu versuchen, dort noch etwas Positives herauszufinden. Ich weiß, das ist am Anfang nicht so leicht, doch es funktioniert definitiv. Wenn Sie die Aufgabe haben, ich soll hier was Positives für mich finden, werden Sie ganz bestimmt auch etwas finden. Der zweite Punkt sind so die inneren Umstände. Damit ist letzten Endes nichts anderes gemeint als die eigenen Glaubenssätze und so die eigenen Antreiber, die man hat. Wir lassen uns nämlich ganz, ganz gerne in Stress bringen, weil wir diese Gedanken so denken, wie wir sie nun mal denken. Ja? Ähm, häufig steckt dann dahinter, dass wir meinetwegen Aufgaben erledigen, die wir gar nicht machen wollten, weil uns jemand darum gebeten hat. Dann ist so dieser Antreiber, hm, sei beliebt oder wenn ich das jetzt ablehne, das ist so ein Glaubenssatz, dann werde ich nicht mehr gemocht, dann werde ich ausgegrenzt oder ich gelte als nicht belastungsfähig. Diese Gedanken, diese Glaubenssätze können Sie umformulieren. Da können Sie mal drüber nachdenken, was kann ich zukünftig daraus machen. Zum Beispiel, ich darf diese Aufgabe ablehnen, weil ich habe genug zu tun. Und wenn ich das jetzt mache, bediene ich im Prinzip die Bedürfnisse von jemand anderem, dann geht es dem zwar besser, aber mir geht es schlechter. Ne? So arbeitet man so ein bisschen mit Glaubenssätzen, mit inneren Antreibern, dass man sich diese Sätze wirklich mal bewusst macht, sie hinterfragt und in hilfreichere Sätze umformuliert, die man einfach dann bei der Hand haben kann. Eine hilfreiche Umformulierung ist zum Beispiel auch, dass man sich fragt, was passiert denn, wenn ich das jetzt nicht hinbekomme? Und dann geht in aller Regel auch so eine gewisse Gedankenmaschinerie los, von wegen, oh ja, dann wird das alles nicht pünktlich fertig. Wenn man dann wieder fragt, ja, was passiert dann danach? Ja, dann muss ich morgen vielleicht ein bisschen zügiger arbeiten. Und wenn man dann wieder überlegt, ja, was bedeutet das für mich? Ja, vielleicht, dass ich, keine Ahnung, dann mal nicht auf die E-Mails so intensiv eingehen kann oder etwas anderes dafür sein lassen muss. Und häufig stellt man dann dabei fest, dass das gar nicht so dramatisch ist, wie man jetzt vielleicht gerade empfindet. Das hat so ein bisschen was mit ähm, eigener Beruhigung zu tun, mit einer Beruhigung allerdings, die auch glaubwürdig ist. Also überprüfen Sie diesbezüglich mal Ihre Glaubenssätze und hinterfragen Sie sie, ob Sie wirklich hier angebracht sind. Schon kommen wir auch zu dem dritten Punkt, das Abgrenzen. Die meisten von uns geraten in Stress, weil es uns nicht gelingt, ein klares Stoppzeichen zu setzen, ein klares Nein mal zu formulieren. Und äh, auch da wirken natürlich die Glaubenssätze definitiv mit. Oder es ist auch manchmal, bei ganz vielen, ist es ist schlicht und ergreifend auch eine Gewohnheit. Ne? Ich habe das ja immer gemacht, also mache ich es jetzt auch. Da einfach mal zu überlegen, wo kann ich mich abgrenzen ähm, und wie mache ich das am besten. Ein klares Nein zu sagen, ein klares Stoppzeichen zu setzen, hilft da ganz ungemein. Und damit meine ich definitiv, sich abzugrenzen von all den Dingen, die für uns eine zusätzliche Belastung bedeuten. Als vierter Tipp ist ganz klar und immer wieder Prioritäten setzen. Was ist jetzt wichtig, was ist jetzt dringlich? Alles andere kann warten, auch wenn vielleicht irgendjemand kommt und sagt, oh, das muss aber auch noch erledigt werden. Vielleicht, aber vielleicht nicht gerade jetzt. Und deswegen, Prioritäten zu setzen, das gelingt uns in aller Regel immer ganz gut, wenn wir, wenn wir einen Plan haben, was wir erreichen wollen. Ja? Und äh, diesen Plan kann man sich natürlich in Form eines wunderbaren Zeitmanagements mal erstellen, wenn der gut aufgebaut ist, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat, dann gelingt das tatsächlich sehr, sehr gut. Das heißt, Prioritäten setzen in einem guten Zeitmanagement ist ein ganz wichtiger Punkt, um einen Stress sofort abzubauen. Und das kann man tatsächlich auch machen, wenn man gerade so das Gefühl hat, so jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin so richtig unter Strom, ich habe für nichts Zeit, jetzt verlangt die von mir, ich soll mich hinsetzen und einen Plan machen, aber ich garantiere Ihnen, es wird Sie wesentlich mehr entspannen, wenn Sie diese Prioritäten einmal herausgearbeitet haben und sich fragen, was ist jetzt wichtig und dringlich. Und als letzter Punkt, als fünfter Punkt, als fünfter wichtiger Tipp ist dieser wohlbekannte Ausgleich. Wir brauchen Ausgleich zu all der Hektik, zu all den Geschehen, was jeden Tag passiert. Schauen Sie zu, dass Sie einen Ausgleich finden. Ja? Und das ist für manchen vielleicht Entspannung, das ist für jemanden anderen Sport, das ist für wieder einen dritten Vielleicht gerade genau das Gegenteil, nämlich sich mit Freunden zu treffen, sich auszutauschen, sich auszutauschen, diskutieren zu können. All das ist ein Ausgleich. Also all das, was uns von diesem täglichen Einerlei, diesen täglichen Anforderungen rausholt, ist ein Ausgleich. Ja, auch da widerspreche ich vielleicht vielen meiner Kollegen, die sagen, so, der Ausgleich muss in erster Linie darin bestehen, dass man sich entspannt. Meiner Meinung nach geht es darum, etwas zu finden, was wirklich von dem täglichen Tun abweicht. Das ist dann ein gekonnter Ausgleich. Ich hoffe, Sie können diese fünf Tipps anwenden. Ich fasse sie noch mal kurz zusammen. Da hatten wir als erstes eben das äußere Umstände prüfen, als zweites die inneren Umstände prüfen, als drittes sich abzugrenzen, ganz wichtig, als viertes Prioritäten zu setzen und als fünftes den Ausgleich zu schaffen. Wenn Sie diese fünf Punkte berücksichtigen, ja, und da gibt es unglaublich viel noch auszuschmücken, auch da können Sie einfach mal für sich gucken, was am besten zu Ihnen passt. Aber wenn Sie diese fünf Punkte richtig gut hinbekommen, garantiere ich Ihnen, werden Sie Ihren Stress wesentlich besser handeln können, wenn nicht sogar abstellen können. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Das war es auch schon für heute. Und wie immer freue ich mich auf Ihre Kommentare unten. Vielleicht finden wir noch weitere Punkte, die auch anderen helfen, aus Ihrer Stressspirale herauszukommen.